Das Risiko, auch noch nach Jahren tödlich zu erkranken, besteht gerade dann, wenn die Maserninfektion in den ersten Lebensjahren erfolgt. Dümmere Aussagen als von all jenen, die Masern selbst im Kindesalter glücklicherweise zufällig ohne größere Komplikationen überstanden haben, über Masern als angeblich harmlose Kinderkrankheit gibt es auch mit Blick auf die Vielzahl von Toten in anderen Ländern mit geringerer Durchimpfrate kaum. Frau Diejenigen, Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Sichert? Nein. Diejenigen, die die Tatsache, dass Masern hierzulande heute keine Vielzahl an Todesopfern mehr fordern, als Beleg dafür sehen zu wollen, dass Masern schon nicht so gefährlich seien, sind im besten Falle naiv, in jedem Fall aber im